Hallo! Nach dem letzten Video habe ich eine coole Frage bekommen und zwar: Was empfindest du beim Fotografieren? Wie ist das für dich, wenn du jemanden fotografierst? Ich musste etwas überlegen, da ich mir nie Gedanken gemacht habe darüber, weil das ist ja selbstverständlich für mich gewesen. Es ist so normal für mich. Beim Fotografieren sind alle meine Gedanken wie weggeblasen und ich konzentriere mich wirklich nur aufs Fotografieren. Ich muss da wirklich auch nicht viel überlegen, wie ich das mache, weil sich sehr viel automatisiert hat mit der Zeit. Ich fotografiere ja auch schon einige Jahre. Und vorm Fotografieren, wenn ich etwas Neues ausprobiere. Da ist immer so eine Lebendigkeit in mir drinnen, das fühlt sich sehr gut an. Während dem Fotografieren selbst bin ich einfach bei mir in meiner Mitte und kann mich wirklich auf dich einlassen. So Fragen wie. Wo gehen wir als nächstes hin oder, was mache ich mit dem Wetter und so. Das beschäftigt mich beim Fotografieren nicht so, weil ich lasse mich einfach darauf ein, ein, wie es ist. Und ich nutze das alles aus, was zum Ausnutzen geht. Ja. Und was dann natürlich ist, nach dem Fotografieren ist immer das ganz tolle Gefühl da, was Tolles gemacht zu haben, was Tolles geschafft zu haben. Der Person, die fotografiert worden ist und mir selbst eine große Freude machen. Und das fühlt sich einfach sehr, sehr, sehr gut an. Und dann kommt natürlich die Vorfreude, auf Fotos aussuchen und äh, zu bearbeiten. Das war's für heute. Wenn ihr noch welche Fragen habt, meldet euch einfach bei mir. Ihr könnt mich über YouTube, Instagram, Facebook oder persönlich anfragen. Ich werde versuchen, auf eure Fragen einzugehen, so gut es geht. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.